Sven und Mila haben sich endlich ihren Traum verwirklicht, denn sie haben eine neue Wohnung gekauft. Sie haben zehn lange Jahre dafür gespart und lange auf diesen Tag gewartet. Sven ist Ingenieur und Mila Ärztin. Beide verdienen viel Geld, deshalb können sie sich eine große Wohnung im Zentrum der Stadt leisten. Sie haben sich die nächsten zwei Wochen freigenommen, um die Wohnung einzurichten. Ein Freund von Sven ist auf Inneneinrichtungen spezialisiert und hilft ihnen dabei. Die Hälfte der Möbel ist schon bestellt, weil Sven die Pläne für das Gebäude ausgefertigt hat und die Größe und Maße der Zimmer kennt. Die Wohnung ist im Erdgeschoss und vor der Wohnung gibt es auch einen großen Garten. Da können die Kinder mit ihren Freunden und Nachbarn spielen. Wenn alles fertig ist, machen sie eine Feier und laden alle ihre Freunde ein. Eine gute Sache gibt es noch. Jetzt können beide zu Fuß zur Arbeit, denn die neue Wohnung liegt um die Ecke. So tun Sven und Mila auch etwas Gutes für die Umwelt und sparen ein bisschen Geld.